See yeah. Ja, Leute, ich spiele Multiverse. Multiverse ist keine Ahnung, wie man so schön. Ja, nach einem Jahr war ich schon wieder ein Video, oder? Eineinhalb Jahren? Da kam das letzte Video aus. 2021 im Mai. Ja, es ist jetzt August 2022. Also habe ich mal versprochen, dass ich ähm, mehr Videos machen soll. Ich hoffe mal nicht ist soll das ja, Tutorial starten übrigens die Leute die mich nicht kennen ich bin ein krasser sport Smash -Boss Spieler ja ich bin ich gehört zu den besten der Welt nicht Spaß geh ich nicht ich war noch nie im Turnier ich habe wahrscheinlich ich glaube ich einer der schlechtesten Er ist zwar Level 4 und ich bin Level 2. Aber es ist offensichtlich, wer hier gewinnen wird. Ja. Oh, er ist ein bisschen krasser als gedacht. Mann, warum ist er so groß? Und trotzdem treffe ich ihn nicht. Psst. Der Der ja nur mit der Attacke. Was ist das? Ah! Kann ich ausweisen? Psst. Ich will auch mal... Ich kann gerade nicht springen. Ich bin, ich bin gerade zu sehr an die Smash-Steuerung gewohnt. Ah! Ey, der kann grabben. Was ist das? Bam! Checkballs. Easy! Psst. Geh weg mit deinem Feuer. Ah, der hat mich geballert. Hör auf mit deinem Beyblade. Ich weiß ganze Zeit aus. Bam, bam, bam, bam, bam. Ich bin so gelenkig. Ah! Ha! Ha! Blue Team. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! bam, bam! Bam Bam, bam, bam, bam Da macht er das mit seinem Bein Und ich habe anscheinend verlernt, wie man Psst, ich wollte die falsche andere Attacke machen, hallo Ich möchte dieses, diesen Handschuh, ja, hier, bam Victory. Sag es doch so. Am Anfang hatte ich wirklich gedacht. Dass ich hätte verlieren würde. Hat wahrscheinlich auch wieder gedacht. Guck den Schaden Continue? an. Nein, so ein will ich mich. Okay. Ich habe wirklich ein kleines Problem. Und zwar will ich die Attacke oft machen. Und dann funktioniert sie nicht, weil du musst.. Du darfst nicht 1 mm mit deinem Stick zur Seite sein, sonst geht die Attacke nicht. Oh. Äh. Stufe 10. Ist das fair? Ich denke nicht. Guck die Perks an. Ich weiß nicht, was sie bringen, aber sie, sie sieht krass aus. Bitte. Prepare yourself. Okay, das Match wird schwierig. Da muss ich überlegen. Ja? Ne, ich überlege, wieso nicht beim Kämpfen. Ich mache Baller einfach irgendwas drauf. I put in the time. I'ma make you money. Das Match wird super. Wir weichen die ganze Zeit aus. Ey. Das, das, das war schlecht. Gott, das Match ist intensiv. Ich hab das noch nicht probiert. Da laufe ich auch in ihn rein. Das ist das, das, das auch echt schwach. Der, der, hat, meine, der hat meine Attacke ausgekonnt mit seiner. so viel mehr attacken als ich Psst. also erstmal ich gehe kurz ins training mal weil was hat der für was hat der für attacken gemacht ich muss mal die attacken machen. Oh, die Attacke ist aber geil. Don't flip. We got these cats in the back. Ich mir schon Angst, dass er in die Erde reingraben kann. Bam. So. Ey, hör auch mit deinem scheiß Terroranschlag da. Scheiß Rakete. Ha! Ey, die kommen wieder zurück! Das ist wirklich Terroranschlag. Oh. Ha, Bam! Ich bin einfach Victory. zu gut. Guck mal, wie krass ich das gespielt habe. Ihr müsst dieses Mindset mal verstehen. So, aber das ist gut für heute.